Hallo, grüße euch. Heute Bau, Hausbau eines Einfamilienhauses in Piliberburg. Ich zeige euch einige Details, Stromanschluss, Dachstuhl etc. Also bleibt einfach dran. Uh, un ratito acá se quita y después Oh, oh, oh, oh, oh, Ich Ich So, falls ihr noch Fragen habt bezüglich des Hausbaus bzw. Grundstückskauf mit Haus, dann einfach anrufen. Sämtliche Daten wie immer unter in der Baubeschreibung. Schreibt einfach die Kommentare bzw. eure Fragen in den Kommentaren. Ich versuche auch alle zu beantworten oder aber ruft mich an per WhatsApp. Nur wie gesagt, ich habe auch nicht immer Zeit. Das teilt das Video wie gesagt, an eure Freunde, Bekannte und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.